Mmh. Hallo, ihr Leute und herzlich willkommen zu einem äh, kleinen Synchronsprechervideo. Und zwar habe ich ja diese eine Mickey Mouse Stimme. Ich kann ja die Mickey Mouse Stimme machen und ähm, ich bin ja auch ein richtig großer Kingdom Hearts Fan. Und da habe ich mir doch mal in meiner Langeweile gedacht. Warum synchronisierst du nicht einfach mal eine Szene aus Kingdom Hearts, in der Mickey vorkommt? Und da habe ich mich für die End, äh, Endszene aus Kingdom Hearts 1 entschieden. Ganz am Ende, wo Mickey ganz kurz auftaucht und ein paar Sätze labert. Weil ich auch nicht allzu äh, krass jetzt reinscheißen möchte. Ähm, und da wollte ich mal ganz gerne gucken, wie ich so abschneide als als Mickey. Disney, Disney, guck zu. Mischka, Mischka, Mickey Mouse. Naja, das geht besser. So. Erstmal ein paar Stimmlockerungsübungen. Das sollte reichen. Eine Minute Aufwärmübung reicht vollkommen. Mehr brauche ich nicht. Äh, so, ich mache mir jetzt mal die Szene an. Äh, denn nicht. Ich habe sie mir völlig legal von YouTube runtergeladen. Völlig 112% legal. So, ich mache die mir jetzt mal an. Also, ich höre mir jetzt erstmal das Original an. Warte. Natürlich in der deutschen Synchro. Oh, die schöne alte deutsche Synchro. Mann, Square Enix, warum zum Teufel habt ihr nicht die deutsche Synchro bei den HD-Remakes äh, äh, gemacht? Reingemacht, ey. Das ist so ein. Das ist das Bullshit, Alter. So, warte. Jetzt kommt gleich, jetzt kommt gleich Micky So, da kommt Mickey Mouse. Und jetzt, Zora, werden wir diese Tür für immer verschließen. Und jetzt, Zora, werden wir diese Tür für immer verschließen. Jetzt, Zora, für immer verschließen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Kloß, aber noch, äh, da ist noch Luft nach oben. Okay, ich versuch's einfach. Ich gebe mein Bestes. Und dann seht ihr, ähm. Was dabei rauskommt. Oh. Oh, Und jetzt, Zora, werden wir diese Tür für immer verschließen. Ja. Aber keine Angst. Es wird immer eine Tür zum Licht führen. Sora, du kannst König Mickey vertrauen. Oh. Schnell, sie kommen! Ronald, Hufi, dank euch. Kümmer dich um sie. Guten <laughs> Ich bin kein professioneller Synchronsprecher. Leckt mich alle. Ich habe keine scheiß synchronsprecher oder Schauspielausmeldung. Ich finde, ich bin richtig gut, was so eine Mickey-Stimme angeht. Leckt mich alle. Und sagt mir dann in den Kommentaren am besten, äh, ob ich eine gute Mickey-Stimme habe oder nicht. Ob ich äh, nah ans Original komme. Würde mich mal so interessieren, was ihr davon haltet. Ja, das war mein Versuch, ähm, Mickey zu synchronisieren. Ich finde, ich bin ein bisschen nah rangekommen. Ich bin vielleicht im Vergleich zum Original etwas hoch gewesen als Mickey. Ich könnte vielleicht auch ein bisschen runtergehen, äh, wenn ich wollte. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu synchronisieren. Ähm, ja, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr so davon gehalten habt. Ob ich vielleicht ein potenzieller Mickey wäre? Disney, bitte? Ja, es wäre richtig geil, finde ich. Ähm, wenn Square Enix... Äh, was überhaupt nicht der Fall sein wird, wahrscheinlich. Aber wenn Square Enix mal irgendwann den Kingdom Hearts Teil äh, auf Deutsch wieder rausbringt, wäre es ein Träumchen, wenn ich dann Mickey synchronisieren dürfte. Äh, wird aber wahrscheinlich eh nie passieren. Äh, egal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, einen Like. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr sagt, hey du bist von der Scheiß-Mickey, du Murdo, nicht <lacht> Dann, äh, Seid ihr auch gerne dazu angehalten und eingeladen, äh, einen Daumen geben, Bis äh, zum nächsten Special-Video. Tschüssi! Bin ich denn ein hübsches Mädchen? Oho, Hähnchen schön scharf sollte ich vorbereiten. War auch wieder nicht richtig. Oh Womo, shinderu. <lacht> Nani? <lacht> oh Mann.